Willkommen bei Windows XP von Microsoft, der neuen Version von Windows, die Ihren Computer zum Leben erweckt. Erleben Sie das Beste. Erleben Sie Windows XP. Optimal fürs Geschäft. Windows XP Professional glänzt als Betriebssystem für den professionellen Einsatz. Erledigen Sie mehr Arbeit schneller, leichter. Zu jeder Zeit und an jedem Ort sicheres und einfaches Personal Computing. Dank Windows XP ist Personal Computing jetzt ein ganzes Stück einfacher und macht mehr Spaß. Eröffnen Sie sich die Welt der digitalen Medien. Windows XP ist Ihre Fahrkarte zu aufregenden digitalen Medien, zu Hause und im Internet. Vernetzung von Heim und Büro. Kommunikation ohne Grenzen. Windows XP erleichtert das gemeinsame Verwenden und Vernetzen von Computern. Finden Sie selber heraus, wie einfach sich Windows XP bedienen lässt. Machen Sie diese kurze Tour. Mit Windows XP erhalten Sie die bewährte Zuverlässigkeit von Microsoft Windows 2000, ergänzt durch Highspeed-Leistungsfähigkeit und sogar noch höhere Verlässlichkeit. Robust, zuverlässig, kompatibel. Windows XP Professional stellt einen neuen Standard für Geschäftssoftware dar in dem Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse mit beispielloser Bedienerfreundlichkeit kombiniert werden. Errichtet auf der soliden Grundlage von Microsofts bewährter Windows 2000 Technologie enthält Windows XP Professional alle Features der Windows XP Home Edition sowie neue und erweiterte Features, die gezielt für den geschäftlichen und erweiterten Einsatz konzipiert wurden. Der Start ist schneller und Ihre Geschäftsprogramme werden besser ausgeführt als jemals zuvor. Zeigen Sie einen größeren Teil Ihrer Arbeit gleichzeitig an, indem Sie ihn über mehrere Monitore ausdehnen. Oder betrachten Sie zwei verschiedene Programme gleichzeitig auf Computern, die mit einem Anzeigeadapter mit dualer Schnittstelle ausgerüstet sind. Mit Microsofts ClearType-Technologie sind Bildschirminhalte leichter zu lesen, besonders auf Laptops. Windows XP Professional ist bereit für den weltweiten Einsatz durch die Unterstützung für mehrere Sprachen. Wählen Sie unter 24 Sprachen aus. Sehr nützlich, wenn Ihre Firma weltweit operiert. Benutzen Sie einen Laptop? Windows XPs erweiterte Energieverwaltungsfeatures verlängern das Leben Ihrer Akkus. Und mit Laptops und anderen PCs erhalten Sie eine bessere Kontrolle darüber, wie Ihre Computer Energie verbrauchen. Unterwegs und um die Welt. Lesen Sie auf Ihrem Bürocomputer E-Mails, zeigen Sie Dateien an, führen Sie Programme aus. Von überall auf der Welt. Die erweiterten Kommunikationsfeatures von Windows XP Professional geben Ihnen die neuesten Technologien aus den Bereichen mobiles Computing und drahtlose Kommunikation an die Hand. Verwenden Sie den Remote Desktop, um über das Internet den Bildschirm eines Computers anzuzeigen, der Windows XP Professional ausführt, von einem beliebigen anderen Computer aus, der mit Windows XP arbeitet. Dies bedeutet, dass Sie von Ihrem Laptop aus, von Ihrem Computer zu Hause oder aus dem Büro eines Kunden am anderen Ende der Welt ins Büro gehen können. Es ist, als ob Sie an zwei Orten gleichzeitig wären. Drahtlosigkeit? Über Windows XP's sichere, drahtlose Verbindungen können Sie in Echtzeit kommunizieren und zusammenarbeiten. Im selben Moment, in dem die Ereignisse geschehen. Unter Verwendung der Stimme, von Video und Instant Messaging. Keine Zeitverschwendung mehr bei Einbuchungsversuchen. Sie werden automatisch benachrichtigt, wenn ein anderes, mit Windows XP ausgerüstetes, drahtloses Gerät in Reichweite ist. Windows XP Professional lässt bis zu zehn Internet- oder andere Dateifreigabeverbindungen gleichzeitig zu. Netzwerküberbrückungen ermöglichen die Kommunikation über Drahtlose, Ethernet- und Festnetztelefonleitungen alles zur selben Zeit. Mit Windows XP Professional bedeutet mobiles Computing keine Mühen. Sie sind immer verbunden. Sicherer und einfacher zu verwalten. Windows XP Professional verfügt über ein sicheres Dateisystem mit Verschlüsselung für sensible Informationen. Sicherheitsrelevante, administrative Einstellungen gewährleisten, dass Ihr System sicher, geschützt und privat bleibt. Windows XP Professional wurde ebenfalls für eine einfache Verwaltung entworfen. Ein erweitertes und verbessertes Sicherungsprogramm, das sich leichter bedienen lässt, vereinfacht das regelmäßige Kopieren von Daten auf Magnetband, SIP-Medien und andere Speichermedien. Windows XP Professional kann schrittweise innerhalb ihrer gesamten Organisation bereitgestellt werden. Das Aktualisieren einzelner Computer zu dem Zeitpunkt, wenn es wirklich notwendig ist, reduziert Kosten und gibt ihnen die Möglichkeit, selber das Tempo zu bestimmen, indem sie die Vorteile der neuen Technologie von Windows XP nutzen möchten. Geschäftscomputer, die mittels Windows 2000 Server Software verbunden sind, sind kinderleicht zu aktualisieren und zu verwalten, wenn sie die Remote-Installationsdienste sowie die Gruppenrichtlinien verwenden. Diese Features ermöglichen es Ihnen, die Installation, Konfiguration und Verwaltung einzelner Computer eher als Gruppen statt als Einzelrechner durchzuführen. Außerdem können Sie sie von einem zentralen Ort aus überwachen, wodurch Sie erhebliche Zeit- und Supportkostenersparnisse erzielen. Windows XP verwandelt Personal Computing für Sie in ein einfaches und vergnügliches Erlebnis. Leistungsfähigkeit, Geschwindigkeit, ein ansprechendes neues Aussehen sowie umfangreiche Hilfe, wenn sie benötigt wird. Alles steht hier zu Ihrer Verfügung bereit, kombiniert mit unübertroffener Zuverlässigkeit und Sicherheit. Schneller, intelligenter, sicherer. Windows XP startet in den Bereichen Leistungsfähigkeit und Vergnügen durch. Sie erhalten die gesamte Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der von Microsofts am weitesten entwickelte Betriebssystemtechnologie. Und um sicherzustellen, dass Ihre Version von Windows XP immer auf dem neuesten Stand ist, stehen Ihnen automatische Aktualisierungen abrufbereit auf der Microsoft Website zur Verfügung. Windows XP bietet Ihnen höhere Zuverlässigkeit und gesteigerte Effizienz. Windows XP arbeitet härter, damit Sie intelligenter arbeiten können. Leichter zu verstehen und zu bedienen. Windows XP bringt einen brandneuen visuellen Stil auf Ihren Computer. Freundlich, frisch und optimiert. Klarere Linien, sattere Farben, intelligentere Organisation. Einfachere Wege, um zum Ziel zu kommen und das Gewünschte zu erreichen. Das vereinfachte Startmenü rückt Ihre häufig verwendeten Programme automatisch ins Blickfeld, nie mehr als einen Klick entfernt. Die aktualisierte Taskleiste organisiert Dateien ganz nebenbei. Eine automatische Datenträgerbereinigung hält alles auf Ihrem Desktop übersichtlich und ordentlich. Gezieltere Hilfe für jede Aufgabe. Windows XP's vollständig neues Hilfe- und Support-Center ist Ihre zentrale Quelle für klare, so machen Sie Anweisungen, für umfassende A-Z-Artikel, für Ratschläge zur Problembehandlung, sowie für kostenlose Produktaktualisierungen und mehr. Sollten Sie es jemals benötigen, so können Sie einem Support-Profi oder einem versierten Freund erlauben, sich Ihren Bildschirm anzusehen und ein Problem für Sie zu behandeln. Spezielle Assistenten geben Ihnen Anweisungen, um Schwierigkeiten beim Anschließen neuer Geräte und dem Ausführen neuer Software zu vermeiden. Eine wichtige Datei gelöscht? Ein Programm gedownloadet, von dem Sie wünschen, dass Sie es nicht getan hätten? Verwenden Sie Windows XP's verbesserte Systemwiederherstellung, um die Uhr zurückzudrehen und Ihr System in den vorangegangenen Zustand zurückzuversetzen. Eröffnen Sie sich die Welt der digitalen Medien zu Hause, bei der Arbeit und im Internet. Fotografie, Musik, Videos, Computerspiele und mehr. Integrierte gemeinsame Nutzung von Fotos und deren Organisation. Mit Windows XP sind das Betrachten und das gemeinsame Verwenden von Fotos mit Freunden, der Familie oder Kollegen ein Kinderspiel. Schließen Sie einfach Ihre Digitalkamera an und Ihre Fotos werden augenblicklich angezeigt, bereit um von Ihnen bearbeitet, per E-Mail verschickt oder gedruckt zu werden. Sie können Bilder sogar direkt auf einer Website veröffentlichen oder auf einer CD speichern. Oder Sie an ein Online-Fotolabor schicken, um professionelle Papierabzüge zu erhalten. Abspielen von Musik, Videos und CDs Hören Sie gerne Musik und sehen Sie gerne Videos. Windows XP enthält den... Windows Media Player, wodurch es kinderleicht ist, Internetradio zu empfangen, Musik oder Filme aus dem Web zu downloaden oder streaming videoübertragungen zu verfolgen. Selbstverständlich können Sie auch Ihre eigenen CDs abspielen. Windows Media Player erleichtert das Erstellen Ihrer eigenen, anpassbaren Musikbox. Kopieren Sie einfach Ihre eigenen CDs auf Ihren Computer oder downloaden Sie Musik aus dem Internet. Arrangieren Sie Auswahlen in beliebigen Reihenfolgen, wie sie Ihnen gefallen. Speichern Sie die Wiedergabeliste und der Computer wird Ihre Auswahl abspielen, eine nach der anderen, in jeder von Ihnen festgelegten Reihenfolge, zu jeder von Ihnen gewünschten Zeit. Sie können sogar Ihre eigenen CDs produzieren. Optimiert für Spiele und DVDs. Die neueste DirectX-Technologie bietet Ihnen die gesteigerte Leistungsfähigkeit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, durch die sich Windows XP besonders für das Spielen von Computerspielen eignet. Netzwerk- und Internetfeatures lassen Sie es genauso leicht mit Ihren Spielgegnern in einem Raum wie über den ganzen Globus hinweg aufnehmen. Genießen Sie ebenso das Abspielen von DVDs. Warum sollten Sie eigentlich nicht ein oder zwei Ihrer Lieblingsfilme mitnehmen und ansehen, wenn Sie das nächste Mal zusammen mit Ihrem Laptop im Flugzeug sitzen, statt den Bordfilm zu gucken? Nutzen Sie gemeinsam Dateien, Fotos, Musik, sogar einen Drucker und eine Internetverbindung. Das alles in einem Netzwerk, das privat und sicher ist. mehrere Benutzer, kinderleicht zu wechseln. Mit Windows XP ist es einfacher als je zuvor, einen Computer mit mehreren Benutzern gemeinsam zu verwenden. Jede Person, die den Computer verwendet, kann ein eigenes, kennwortgeschütztes Konto einrichten, mit personalisierten Einstellungen und privaten Dateien. Mehrere Konten können zur selben Zeit auf dem Computer live sein. Das Hin- und Herwechseln geschieht schnell und einfach. Möchte jemand mal eben seine E-Mail abrufen, während Sie arbeiten, wechselt diese Person einfach zu Ihrem Konto. Es besteht kein Grund für Sie, Ihre Programme zu schließen und sich abzumelden. Der andere Benutzer kann Ihre Dateien nicht sehen, während er arbeitet. Und wenn Sie zurückwechseln, können Sie seine Dateien auch nicht sehen. Sie werden den Bildschirm genau so wieder vorfinden, wie Sie ihn verlassen haben. Netzwerke, leistungsfähig und praktisch. Haben Sie mehr als einen Computer bei sich zu Hause oder im Büro? Das Vernetzen dieser Computer untereinander steigert die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Computers im Netzwerk. Verwandeln Sie große Projekte in echte Teamarbeit, wie das Erstellen von Berichten und Tabellenkalkulationen. Schaffen Sie mehr freien Speicherplatz auf kleineren Computern. Zentralisieren Sie große Dateien, wie zum Beispiel Fotos oder Musik, auf einem Computer, wo sie von allen gemeinsam genutzt werden können, sogar gleichzeitig. Spielen Sie Multiplayer-Computerspiele auf einer ganz neuen Ebene. Mit jedem Spieler an einem eigenen Computer. Sparen Sie Geld durch die gemeinsame Nutzung von Hardware. Vernetzte Computer können denselben Drucker oder Scanner, dasselbe Fax und sogar dieselbe Internetverbindung verwenden. Familienmitglieder können gleichzeitig im Web surfen, von unterschiedlichen Computern aus, über dieselbe Telefonleitung oder über einen anderen Dienst. Eröffnen Sie sich die Welt der digitalen Medien. Sie müssen kein Experte sein. Ein Assistent führt Sie schrittweise durch den gesamten Einrichtungsvorgang eines Netzwerks für Ihr Zuhause oder Ihr kleines Geschäft. Beantworten Sie lediglich einige wenige Fragen über die zu vernetzenden Computer und der Assistent erledigt den Rest. Wenn Ihr Netzwerk dann erst einmal läuft, bleibt Windows XP am Ball, verfolgt und erfasst Änderungen und führt automatisch Anpassungen durch. Auf diese Weise erhalten Sie immer eine optimierte Leistung bei minimalem Aufwand. Datensicherheit, intern wie extern. Windows XP enthält leistungsfähige neue Features, die entworfen wurden, um Ihr Computernetzwerk in Betrieb zu halten, egal was passiert. Hochentwickelte Schutzsoftware, sie errichtet darüber hinaus eine Schutzbarriere oder Firewall, die das gesamte Netzwerk vor externen Hackern und über das Internet verbreiteten Viren abschirmt. Freundliche neue Bildschirme, vereinfachte Menüs und einiges mehr. Entdecken Sie das frische, effiziente Design von Windows XP. Lernen Sie die wichtigsten Aufgaben und grundlegenden Befehle kennen. Der Windows Desktop. Windows XP ist einfach zu bedienen. Als erstes sehen Sie den großen farbigen Bereich auf dem Bildschirm, der als Desktop bezeichnet wird. Sowie das schmale Band am unteren Bildschirmrand, das Taskleiste genannt wird. Alles, was Sie auf Ihrem Computer machen können, erscheint in Rahmen, die als Fenster bezeichnet werden. Sie können so viele Fenster gleichzeitig öffnen, wie Sie möchten, und Ihre Größe anpassen. Sie verschieben oder in beliebiger Reihenfolge übereinander anordnen. Symbole – die kleinen Bilder, die Sie auf dem Desktop sehen, werden Symbole genannt. Stellen Sie sich die Symbole als Türen zu den Dateien und Programmen vor, die auf Ihrem Computer gespeichert sind. Platzieren Sie den Mauszeiger über einem Symbol. Es wird nun Text angezeigt, der den Namen oder den Inhalt des Symbols angibt. Zum Öffnen der Datei oder des Programms doppelklicken Sie auf das Symbol. Über Verknüpfungssymbole, die an einem kleinen Pfeil in der linken unteren Ecke zu erkennen sind, können Sie auf Programme, Dateien, Ordner, Laufwerke, Webseiten, Drucker und sogar auf andere Computer zugreifen. Da Desktop-Verknüpfungen lediglich einen Link zu diesen Dateien oder Geräten bereitstellen, können Sie deren Symbole hinzufügen oder löschen, ohne dass sich dies auf die eigentlichen Programme oder Dateien auswirkt. Beim ersten Starten von Windows XP sehen Sie nur ein einziges Symbol. Den Papierkorb, in den Sie Dateien verschieben können, die Sie von Ihrem Computer löschen möchten. Taskleiste. Immer wenn Sie ein Fenster öffnen, wird in der Taskleiste eine Schaltfläche angezeigt, die dieses Fenster repräsentiert. Und sie verschwindet wieder, wenn Sie ein Fenster schließen. Die Taskleiste enthält darüber hinaus die Schaltfläche Start sowie den Infobereich, in dem Sie die Uhr finden. Dort können auch zeitweise weitere Schaltflächen angezeigt werden, die den Status ablaufender Vorgänge anzeigen. So erscheint zum Beispiel die Druckerschaltfläche, wenn Sie eine Datei an den Drucker schicken und verschwindet wieder, wenn der Druckvorgang abgeschlossen wurde. Sie werden ebenfalls an dieser Stelle erinnert, wenn neue Windows-Updates zum Download auf der Microsoft-Website zur Verfügung stehen. Windows XP hält die Taskleiste in aufgeräumtem Zustand, in dem Schaltflächen zusammengefasst werden, wenn zu viele zusammenkommen. So werden beispielsweise Schaltflächen, die einzelne E-Mails darstellen, automatisch unter einer einzigen E-Mail-Schaltfläche gruppiert. Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie bequem eine bestimmte E-Mail aus einem Menü auswählen. Startmenü das Startmenü wurde automatisch angezeigt, als Sie Windows XP zum ersten Mal ausgeführt haben. Sie können jederzeit zum Startmenü zurückkehren, indem Sie auf der Taskleiste auf die Schaltfläche Start klicken. Das Startmenü hält alles Notwendige bereit für Sie, um mit dem Einsatz von Windows zu beginnen. Sie können Programme starten, Dateien öffnen, sicherheitsrelevante, administrative Einstellungen gewährleisten, dass Ihr System sicher, geschützt und privat bleibt. Der linke Bereich des Startmenüs wird mit Verknüpfungen mit den Programmen aktualisiert, die Sie am häufigsten verwenden. Links oben finden Sie feststehende Elemente, Verknüpfungen mit Objekten wie Ihrem Internetbrowser oder Ihrem E-Mail-Programm. Dateien und Ordner Ihr Computer ist wie ein Schreibtisch mit Schubladen aufgebaut. Jedes Arbeitsstück bzw. jede Datei kann in einem Ordner gespeichert werden. Windows XP erleichtert das Speichern von Dateien an den Orten, wo es am sinnvollsten ist. Legen Sie Text-, Bild- und Musikdateien in den Ordner mit Namen Eigene Dateien, Eigene Bilder und Eigene Musik ab. Hier werden Ihnen auch bequeme Verknüpfungen mit Aufgaben angeboten, die Sie häufig durchführen werden. Fenster Fenster zeigen den Inhalt von Dateien und Programmen an. Das Arbeiten mit Fenstern ist einfach, wenn Sie mit den Grundlagen vertraut sind. Der Name eines Fensters erscheint ganz oben in der Titelleiste. Minimieren Sie ein Fenster, um es zu einer Schaltfläche auf der Taskleiste schrumpfen zu lassen. Maximieren Sie ein Fenster, damit es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Oder stellen Sie es in seiner Originalgröße wieder her. Stöbern Sie innerhalb eines Fensters durch die Menüs, um sich mit den verschiedenen Befehlen und Tools, die Ihnen zur Verfügung stehen, vertraut zu machen. Haben Sie den gewünschten Befehl gefunden, klicken Sie einfach darauf. Benötigt ein Programm Informationen von Ihnen, bevor es einen Befehl ausführen kann, wird ein Dialogfeld angezeigt. Zum Eingeben von Informationen können Sie klicken und Text eingeben. Passt der Inhalt Ihrer Datei nicht vollständig in das Fenster? Können Sie innerhalb des Fensters einfach einen Bildlauf durchführen, um den Inhalt aufwärts, abwärts oder seitwärts zu bewegen. Oder Sie ziehen den Inhalt in die Ansicht. Systemsteuerung. Das Anpassen Ihrer Computereinstellungen ist mit der Systemsteuerung von Windows XP ein Kinderspiel. Öffnen Sie sie einfach aus dem Startmenü heraus. Hier können Sie das Aussehen und Verhalten von Windows XP verändern, Programme hinzufügen und entfernen oder zusätzliche Hardware und Netzwerkverbindungen einrichten sowie Benutzerkonten und vieles mehr. Beenden Ihrer Sitzung. Wenn Sie Ihre Windows-Sitzung unterbrechen und jemand anderen den Computer benutzen lassen wollen, wechseln Sie in das Startmenü. Dort können Sie sich abmelden und zwischen Benutzern wechseln. Wenn alle fertig sind, können Sie den Computer ausschalten. Bei der nächsten Anmeldung wird Ihnen als erstes der Begrüßungsbildschirm angezeigt. Klicken Sie einfach auf Ihren Namen... Geben Sie Ihr Kennwort ein, wenn Sie über eins verfügen und schon sind Sie zurück an Ihrem Windows-Desktop.